Vermieten in den USA ist ein Saisongeschäft, genau wie das gesamte Immobilienbusiness hier. Das heißt, Häuser werden gekauft, verkauft, vermietet und äh, umgezogen, ausgezogen, wird nur innerhalb der Zeit von so circa April bis September. In dieser Zeit musst du dein Business machen, in dieser Zeit musst du deine Wohnungen vermieten und sollte deine Wohnung nach dieser Zeit leer werden und du sie auf den Markt werfen, passiert genau das hier. Sieht schön aus, ist aber Leerstand. Leerstand ist nicht cool. Leerstand ist schlecht fürs Geschäft. Also, wenn du in den USA vermieten willst, sorg dafür, dass deine Mietverträge nie außerhalb der Saison enden, sonst sitzt du über die kalte Jahreszeit, wie jetzt zum Beispiel hier, auf einem leeren Apartment. Das sollte nicht passieren.